Herzlich willkommen zum OSM-Quiz bei der diesjährigen FOSKES 2019 in Dresden. Und auch dieses OSM-Quiz steht wieder unter dem Motto: Schlag den Nakana. <lacht> Wir haben es letztes Jahr mit einem Team versucht, das gegen den Nakana angetreten ist. Es ist uns wieder mal nicht gelungen. Kann der Nakana dieses Jahr entthront werden? Die Moderation übernimmt Pascal Neis. Viel Spaß! Äh, auch ein herzliches Willkommen von mir, ganz kurz, wir spielen heute nicht das normale OSM-Quiz, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, sondern wir spielen dieses Jahr äh, OSM Jeopardy. Vielleicht in einer Minute kurz versucht von mir zu erklären euch zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe das Spiel vor zehn Minuten selbst erklärt bekommen. Also wir haben <lacht> unterschiedliche Kategorien in unterschiedlicher Schwierigkeitsgrad von oben nach unten. Das Ganze wird so sein. Der Zufallsgenerator, das bin ich. Ich suche irgendeine Farbe aus. Derjenige darf sich dann eine Rubrik auswählen und eine Zahl und anschließend wird ein Begriff dargestellt oder ein Bild oder was auch immer. Und die Besonderheit ist, dass die Antwort auf das, was wir sehen, als Frage gestellt werden muss. Und je nachdem, wie gut die Frage dann gestellt ist, darf der Zufallsgenerator entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und der Zufallsgenerator. Ach so, ganz stellt euch doch noch mal kurz vor, bitte. Hallo allerseits, ich bin der Thomas. Ich bin der Nakana. Ich bin der lokale U-Bahn-Verleih. Und das werden... Alles klar, vielen Dank. Ich würde einfach mal sagen, der Zufallsgenerator hat die Farbe Grün ausgewählt und Grün darf sich jetzt eine Rubrik und eine Zahl auswählen. Äh, ich nehme mal Apps für 100. Was ist JOSM? Was ist JOSM? Richtig. Ich, ich, ich würde ja behaupten, die Frage wäre gewesen, wie sieht das Icon von JOSM aus, oder? Ich wollte jetzt mal als Anfang einfach mal sagen, das ist okay so. Es war nicht der Michael und ja. wir vergeben einen Punkt. Achso, und gelb darf jetzt die nächste Rubrik sich aussuchen. Ich hätte gern Firmenlogos für 400. Was ist das Logo von Scobler? Das Ist Ebenfalls richtig. Geld darf wieder, bitte? Ähm, dann hätte ich gerne Karten für 400. Oh, oh. Das ist der lirks -Stil. stil Da muss ich. Keine Frage! Das Publikum hat schon entsprechend reagiert. Ich muss leider sagen, das ist falsch. Was ist ein Kartenausschnitt aus dem lurk stil Richtig. Ach so, oh, ich darf ja weiter. Genau. Ähm, dann hätte ich gerne Karten für 300. Bin ich das? Ähm, wie sieht die Open Railway Map ohne Hintergrundlayer aus? Ich denke, das ist richtig, ja. Richtig. Okay, das hätte ich mir gewusst. Ähm, dann nehme ich mal Firmenlogos für 300. Bitte, Michael. Was ist das Firmenlogo von Mens? Das ist richtig. Das ist Menz, oder? Und dann möchte ich jetzt Tag für 300. Was ist, ein Was ist das Tag für einen Rettungspunkt? Äh, der Value für einen Rettungspunkt. Ich muss jetzt leider sagen, dass die Jury mich darauf hinweist, dass die Antwort erstmal nicht richtig ist. No, weil ich das falsch und ich erkläre jetzt auch noch mal warum, also die, die, die Idee hinter dieser Kategorie ist, dass ein Value angezeigt wird und ihr müsst eine Frage formulieren, wie, das entsprechende, äh, wie, der, nee, wie der Key ist von dem Ganzen. Ich hoffe, das hat etwas Klarheit reingebracht. Darf ich es nochmal versuchen? Weil es eine Ausnahme ist, dann, weil ich es vorher vergessen habe, euch zu sagen. Äh, da ist ein Schreibviertel ist mal drin, fällt mir jetzt gerade mal ein. Ja, also wie ist der, also, falsche, wie ist der falsche Schlüssel? <lacht> Sch Schlecht ausgewählt. Okay, wie, wie lautet denn die Frage, Michael? Darf ich eine falsche Frage dazu so stellen? Nein, mach mal bitte. Ähm, und ich soll jetzt hier den Key dazu sagen? Jupp. Ähm, Highway. <lacht> Michael, ich muss jetzt leider sagen, äh Was ist ein passender Value zu dem Key Highway? Oh. <lacht> Ansonsten äh, wäre es richtig gewesen, wenn nicht die Rechtschreibfehler da drin gewesen wären. Du darfst dir wieder eine Kategorie auswählen. Äh, ich hätte gern Firmenlogos für 500. <lacht> ähm, wie sieht das Firmenlogo von Hakon aus? Ist richtig. Ja. <lacht> ich hätte gern GPS-Hardware für 200. Wie sieht ein Garmin E-Trex der neueren Generation aus? Also 10, 20, nee, das ist eine falsche Frage. Ähm, wie, wie sieht ein Garmin-GPS-Empfänger von Autobereich mit Touchscreen aus? Ich muss jetzt mal gerade den Notar fragen. Ich habe die Fragen nicht zusammengestellt. Nein, ist falsch. Andere Ideen aus der Runde? Das war Rubrik, könnt ihr mir gerade noch mal helfen. Ähm. GPS-Hardware für. Also welcher Hersteller es ist, äh, wisst ihr ja vielleicht, ähm, wenn mir jemand sagt, ähm, den Namen der Serie. Ich kenne nicht mal eine. Es <lacht> ist ein Garmin, dann hört es auf. Ja. Was sagt die Oberjury? Neue. <lacht> wir sind hilflos. Genau, wir jetzt mal zurück. Auch Kleine Blindungsschwierigkeiten bei der Jury. Okay. rück mal. Ich will keine Punkte abgezogen bekommen. Okay. Nee. Ist die Software abgestürzt? Schnell keine neu kompilieren. Noch ein anderer? Ja. Wie sieht ein Damen. Ja, vielleicht laut. Jetzt hat er 200 Punkte gekriegt. So, Geil, kriegt er abgezogen. Das haben die in der Software nicht eingebaut, dass jemand die Frage nicht beantworten kann. Du hattest du hattest eben... Ach, such du dir eine aus. <lacht> Nehme ich. Äh, Apps für 400, bitte. Wie sieht das Logo von Street Complete aus? Und du darfst dir noch eine neue Kategorie aussuchen. Mm. Tags für 200. Ich drücke nicht. Ist bestimmt eine Fangfrage. <lacht> <lacht> ja, was soll's, wenn es keiner macht. Was ist ein passender Value zu dem Tag zu dem Key Highway? Das ist leider falsch. Was ist ein passender Value zu dem Key Junction? Ist leider richtig. Lass <lacht> dir eine neue Kategorie aussuchen, Michael. Ich hätte gerne Jossum Shortcuts für 300. <lacht> <lacht> Jemand eine Idee? Ich denke, es ist. würde mal sagen, Windows, Windows und Linux Shortcuts. Ja, der Mac hat schon eine Shift-Taste. Echt? Ich habe Ich kenne bloß ähnliche Shortcuts. Ich versuche es einfach mal mit. Ähm, was ist der Shortcut zum Einlegen eines neuen Tags? Das ist laut meiner Liste leider falsch. Schade. Tut dieser Shortcut überhaupt was? <lacht> Wenn sonst keiner von euch eine Idee hat, gebe ich euch einen Versuch mal ein bisschen eine Hilfe zu geben. Es hat was mit einem Gebäude zu tun. Was ist das Shortcut für das Terracer-Plugin? Ist leider richtig. <lacht> Michael. Also ich habe das anders konfiguriert bei mir. Jossim ja, Shortcuts für 400 bitte. Was ist das Shortcut zum Aufrufen der Historie eines Objekts? Jep. Da haut er jetzt kaputt. Michael. Ich hätte gern Yosem Shortcuts für 200. Das habe ich schon mal gedrückt. Ist sie bei dir auf dem Mac kaputt? Ja. Was, ist das äh, was ist die Tastenkombination oder die Taste um zwei Objekt äh, zwei Nodes zu f äh, zwei Ways zu f nee zwei äh, Nodes zu vereinigen leider richtig <lacht> ja ähm, dann Jossim Shortcuts für 500 was ist das Shortcut zum Aufrufen des Tracer Plugins <lacht> Hat keiner gemerkt, ne? Was ist das für ein Spiel, wo ich aufpassen muss? Okay. <lacht> <lacht> Apps für 300 bitte. Was ist das Icon von Maps of Me? Apps für 200 bitte. Was ist das Icon von Kort? Richtig. Na dann machen wir mal voll Apps für 500 bitte. Das blöde ist, ich kann mich nicht erinnern wie die App hieß. Oh. Ich weiß es, ich weiß es. Es ich weiß ist es. eine iOS App, wo man Städte runterladen konnte. Drei, Was ist zwei, das Icon von Citymapper? Nee, heißt das nicht falsch Was ist das Icon von Offmaps Hoch 2? <lacht> Fast. Jetzt meine Lieblingskategorie weg. Ich hätte gern Firmenlogos für 200. Was ist das Icon von Mapbox? Das ist richtig. Dann hätte ich gerne Firmenlogos für 500 bitte. Jetzt war ich nicht schnell. Was genug. ist das Logo von Hakon? Wir hatten es schon mal, aber irgendwie scheint es da technische Probleme mal. gegeben zu haben. Eines ist einfach Memory. Muss so. Das sieht was Neues aus, so Michael. Tag für 400 bitte. <lacht> Was ist ein gültiger Value für den Key Emergency? Hut ab. Tags für 500. <lacht> <Okay>. <lacht> Was ist ein gültiges Value für den key Leaf cycle Ach Scheiße! <lacht> oh, nein. oh nein! Ach was! Du, ja, denkst ist ja kein Land-Use. Du denkst dass Thomas ist vorne und dann holt er die ganzen 500er hier. Ja. Dann machen wir ähm, Karten für 500. Das hier mit dem Kontrast ganz schwierig zu erkennen. Das war bloß ein Ablenkmanöver. Dieser Font ist total hässlich. Habt Idee? Ja, allein schon dieses Bahnhofs-Eigens, dass es, dass es nur für die Parkeisenbahn gibt, das ist schon etwas seltsam. Vielleicht ist es die Parkeisenbahn-Map? <lacht> die gibt's nicht. Noch. Ich finde es auch schwierig, also ich kenne gar nicht die Karte. Irgendwelche Hinweise, Tipps? Ich könnte sagen, welche Stadt es ist. Hm. Guck mal, ich glaube, der Sven hat am wenigsten Punkte. <lacht> noch Ach so, halt, ich muss ja auch <lacht> Kennst du doch, oder? Kenn ich das? Drück. Drück, komm. Kriegst du Punkte. Ich kenne das nicht mal. Ja Mach einfach, damit wir fertig werden. <lacht> naja, ja. Tja, wer kennt diesen Stil? <lacht> Was ist meta -Ger? Richtig! Ja. Was ist meta ich Darfst, du was Darfst du was aussuchen, Sven? Ich halte hier mal das Mikro. Ja, was nehme ich denn? Karten Bitte, für 200, weil es gerade so lustig war. Oh, ich glaube das. Oh. Michael. Oh. Wie sieht das Overlay mit den Mapillary-Spuren aus? Das ist richtig. Okay. Dann hätte ich jetzt gerne Tag für 100. Was ist ein gültiger Value für Cycleway? Ist richtig. Ja, bei, bei 100 hätte ich jetzt... Äh, dann hätte ich jetzt gerne GPS-Hardware für 100. Die, die Kategorie lassen wir weg, Michael. Nimm bitte eins von den anderen dreien dann hätte ich jetzt gerne Chance Shortcuts für 100. Das ist aber nicht so schwer. ne? Braucht der Hinweis? Hat was mit Way-Auftrennen? Splitten? Was ist der Shortcut für Way auftreten? Ja, ich muss leider was richtigerweise sagen, hätte es eine Frage formulieren müssen. Ich habe gedacht, das ist Drucken. Das heißt natürlich aber auch, die Frage ist freigegeben, äh, ne? Also. Oh nein! Oh, oh, langsam, Ey, das geht nicht so lang. das? Oh, Leute, ihr schlaft! Ja, wir haben schon Sekt und du Bier. Ähm, was ist denn die Taste, um einen Way aufzuteilen? Ist leider richtig. Lass dir was so Michael. Karten für 100, bitte. Das ist. Was ist der OSM-Karto-Stil? Das ist leider falsch. Ach, ja, ich sehe schon. Arsch. Sven? <lacht> bitte denkt dran, eine Frage zu formulieren. <lacht> Mich. Ja, wie sieht der deutsche Kartenstil aus? <lacht> naja. Ich habe glaube ich Mapnik ich glaub Deutschland rausgehört, ne? Das ist richtig. Das ist der deutsche Gartenstil. Du hast noch die Chance, ihn schnell umzubinden. Michael, du hast die, äh, Michael Sven, du hast die freie Auswahl Filmlogos für 100. Ja, genau. <lacht> <lacht> Was ist das Logo von CloudMate? Zählt ist überhaupt noch. Die Firma macht doch nichts mehr mit OSM. Die, die, wir, hätten, muss man die Chance mit der Kategorie noch aufzufallen. Damit, ja, damit müssen wir leider das feststellen, dass der Michael die erste Runde gewonnen hat. Oh. Als wenn ich den deutschen Stil erkannte, das geworden. Können wir nochmal mit den gleichen Fragen? Wollen wir noch schnell probieren, die zweite Runde zu starten? Ich denke mal schon, oder? Komm, wir starten noch schnell die zweite Runde. Und dann notfalls werden wir unterbrochen, wenn wir um halber hier den Raum verlassen müssen. Ja, wenn wir die runde talk Quiz Runde beenden müssen. Wollen wir, wollen wir äh, Leute wechseln? Freiwillige vor, wer möchte mal eine Runde mitspielen? Wir könnten Nicht ja auch so einfach unsere <lacht> Punkte zusammenrechnen und dann. Äh ja, ja. Also ich bin der Schlechteste, ich muss aussteigen. Nee, ich für Schlechter. Du warst schlechter. Komm, ja. wir spielen noch eine Runde. Sven, du darfst eine Kategorie auswählen. Ich darf mir eine Kategorie auswählen. Ja, machen wir mal Karten für 300. Ja. Äh, was ist die Reit- und Wanderkarte? Richtig. Ja, weil es so schön war, machen wir Karten für 200. Wie sieht eine ältere Version von OSM Karto bzw. dem OSM Mapnik-Stil aus vor der großen Straßenfarbenumstellung? Das ist leider falsch. Wie sieht der Labellose Mapnix hier aus? Das ist richtig. Das sind neue äh, neue... Äh, ja, nehmen? dann Karten für 400, weil du schon deinen Mauszeiger da hast. Wie sieht Mauerkarte.de aus? Richtig. Du darfst, glaube ich, aussuchen. Ach so, machen wir Karten für 100. Das ist so eine endliche Antwort, aber ich habe Angst. N ein übler Trick ist das. Ach, was soll's. Äh, wie sieht die OpenSeaMap aus? Das ist das, was anders heißt. Das ist leider falsch. Aber welches ja, der beiden anderen? Ja. Wie sieht freie Tonne aus? Ja. Ich hätte gern Sotom für 200. Was war das Logo der State of the Map in Brüssel im Jahr 2016? Sogar mit Ja. Achso, ich kann noch bis vor der Michael was Neues aussucht, ganz kurz, in der Kategorie 2 ähm, steht ein Personennamen und dann soll die Frage gestellt werden, für was diese Personen bekannt sind. Bei der letzten Kategorie, bei dem OSMF, ist es auch so, ähm, dass Namen genannt werden und ihr sollt sagen, in, in welcher ähm, Gruppe diese Leute aktiv sind. Als also kurze Erklärung. Ist, Tools 200 bitte. Mit welchem Tool kann man OSM-Daten in der Postgres-Datenbank importieren? Yep. Tools 300 bitte. Jetzt ist die Frage, geht es um osmium tool oder LibOsmium? Aber was ist das Werkzeug, um äh, auf der Kommandozeile OSM-Daten zu verarbeiten? OSM-PBF-Daten. Nee, das stimmt aber nicht. <lacht> das Ja, aber Postgres ist erst seit irgendwie zwei Wochen drin. Das kann nicht stimmen. Dann aber du das weißt, Wiki das Wiki up to date. hat recht. Dann ist das Wiki up to date. Ist egal, du kriegst den Punkt trotzdem. Und Echt wahr. <lacht> also ähm, dann hätte ich gerne Personen für 300. <lacht> Wer ist der äußerst charmante Moderator dieser Sendung und Macher von zum Beispiel Tools wie How Did You Contribute? <lacht> Sogar das Richtige geraten. Richtig. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Vor allem der erste Teil. Ne? Also. <lacht> okay, weißt du, schön, war Person für 400. Wer ist für die, für die Entwicklung von Regio-OSMD, als der Straßenlistenauswertung bekannt? Das ist richtig. Personen 500 bitte. Ich muss gerade selbst nachlesen. Habt ihr Ideen? Achso, der Michael hat schon gedrückt. Zieh mir, <lacht> <lacht> mir die Punkte ab. Muss. Das nächste Jahr macht man das dann mit Bildern Gut, der Michael von hat keine Idee, kriegt er auf jeden Fall die Punkte abgezogen, hat er selbst auch schon gesagt. Zieht ihm ab. Hatte hat hat, hat jemand anderes eine Idee? So als kleiner Hinweis, Belgien. In, in Belgien gibt es jeden Monat eine Auszeichnung. Wer zeichnet den Mapper of the Month aus? Äh, cool. naja, ja, was sagt denn, Was sagen die Notare? Na, du hast so viele Punkte, das ist falsch. <lacht> Haben die anderen beiden noch eine Idee? Können wir das einfach überspringen? Dann sag's doch mal deinem Nachbar. <lacht> Ach so, aus Mitleid kann ich gern machen. Doch Der betrügt mich. Ich hab ähm, gerade so eine Eingebung gehabt. Drücke erstmal. Ich habe gerade eine Eingebung. Ähm, Kannst du noch mal sagen? Äh, wer ist möglicherweise Mapper of the Month geworden? Richtig. Um genau zu sein, 2019 im Februar. Oh, ich darf mir was aussuchen. Oh, ich hätte gern Karten für 500. Das habe ich schon mal gesehen. Kann man mal reinzoomen? Mal so einen kleinen Hinweis: Wenn ich richtig liege, kommen die Jungs aus Berlin, aus Potsdam. Äh, sieht möglicherweise die Karte von Komoot so aus? Sehr gut. Potsdam, Verzeihung. Dann hätte ich gern Apps für 300. Oh. Was ist das Logo von OpenStreetCam? Richtig. Ich kann hier eigentlich nur die Logos. Ich kann nur die Logos. <lacht> Geil. Dann, dann gib mir mal äh, Apps für 400, bitte. Wie sieht das Logo von Trails aus? Richtig. Eine <lacht> app äh, Dann, weil es lustig war, Apps für 500. Wie sieht das Icon von der Reiseführer-Serie City2Go aus? City mit. Die hatten zwei Namen, wenn ich mich nicht... <lacht> kennst, das ist früher so, oder? <lacht> ja, okay. Okay. Äh, ja, machen wir mal voll Apps für 200, bitte. Wie sieht das Logo von der Open Wheel Map aus? Richtig. Ja, dann äh, bitte die... Äh, Apps für 100. Wie sieht das Icon von Gypsies aus? Richtig. Das hätte ich für jedenfalls verwechselt. <lacht> äh, dann hätte ich gerne OSMF Working Groups für 300, bitte. Ähm, was sind die Mitglieder der ähm, OSM OpenStreetMap Foundation Operations Group? Oder. 400, bitte. Wer ist Mitglied in der Membership Working Group und da fehlt tatsächlich jemand? Nämlich ich selber. OSMF Working Groups 200, bitte. Wer ist in der Communications Working Group? Da fehlen die anderen. Jetzt macht mal was, der holt wieder auf hier, das ist ja. Um, SOTEM 300, bitte. Was ist das Logo des State of the Map in Heidelberg dieses Jahr? Tools 400, bitte. Mit welchem Tool kann man SVG-Dateien rendern, die man auch bearbeiten kann? Was sagen die Notare? Ja. Es sind verschiedene Sichtweisen auf die gleiche Anwendung. <lacht> ähm, dann hätte ich gern Tools der 500. Was ist der beste hardcore <lacht> äh, textbasierter OSM-Editor? Ja. Textbasierter kommandozeilen Ja, ich. <lacht> da steht überhaupt gar nichts von Beste. Das stimmt aber trotzdem. Äh, Sortum 400, bitte. Was war das Logo des State of the Map in Birmingham 2013? Verdammt. <lacht> Vor allem mit Ja. So, dann 500 bitte. <lacht> ähm, was war das Logo des State of the Map in Limerick? Limerick. Limerick ja. Und das Jahr in steht Irland. ja auch noch drauf. drauf. Heidenei. Sonst hätte ich nur zwischen zwei raten können. Ähm, dann hätte ich gern die Working Groups für 500. Ähm, wer sind die Mitglieder der License Working Group? Richtig. Dann bitte Person für 200, bitte. Wer ist der Entwickler der Overpass API? Dann bitte Person für 100. Wer war Geschäftsführer oder ist Geschäftsführer der Geofabrik? Das ist leider nicht richtig. Ja, Frederik schreibt man ohne C. Oh. Wer sind die Autoren des Open-Street-Map-Buchs? Sehr gut. Ah. Äh, OSMF Working Groups für 100, bitte. War die falsche Kategorie, aber okay. Was war das Logo des State of the Map in Tokio? In Jahr? 2012. Ja, ah. <lacht> <lacht> alle. Richtig. Working Groups 100. Wer ist äh, das bei 4 gewinnt? 5 gewinnt? <lacht> äh, aha! Ähm, wer sind die Mitglieder der Sottim Working Group? Ja! <lacht> <lacht> Gut, äh, dann äh, für 100 vielleicht? Schwierig. Was ist ein in C++ geschriebener Renderer? Ja, Thomas. Gut, gut aufgeholt, ne? Ja, ein, jetzt, jetzt, du hast hier die erste gewonnen. Wir müssen, müssen wir jetzt die ne? Leider habe ich die Krone daheim vergessen. Das war Absicht, das war pure Absicht. Aber Thomas, du kannst dir einfach vorne bei Burger King eine abholen wir haben schon so eine aber es muss eine Entscheidung getroffen werden. Es wurde schon was vorbereitet und ich habe von den Notaren gehört, dass wir wohl einen neuen König haben. Das heißt, wir gratulieren alle ganz herzlich. Vielen Dank. Aber nächstes Jahr dann ohne Bier, das ist Doping. Jawohl. Ja, vielen Dank. Ich danke auch vielmals, ich glaube, es hat jedem ein bisschen Spaß gemacht. Es waren ja. auf jeden Fall unterhaltsame Sachen dabei und wir haben einen vielen. neuen König. Vielen Dank äh, auch an Marc Gehling, der sich das Ganze hier ausgedacht hat.